Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Evelina Show. Und heute mache ich mal wieder ein Slime-Video. Hier seht ihr schon alle Zutaten, die wir brauchen. Hier ist ein Behälter für den Slime. Hier ist der Aktivator. Hier ist Natron, sonst wird kein Slime. Dann mit Rasierschaum, damit er ein bisschen fluffig wird. Acrylfarbe, goldene Farbe. Und Defektionsmittel für meine Hände. Damit die nicht schmutzig werden. Und natürlich fragt ihr euch die und wo ist natürlich der Kleber? Und heute habe ich einen neuen Kleber. Und zwar von Elmerz. Das ist ein extra Kleber für Slime. Und viele, viele YouTuber, die sich mit Slimes auskennen, haben auch so einen Kleber. Und ich habe den mit Mama im Laden gesehen und ich dachte, Mama, können wir den bitte kaufen und ausprobieren, ob der gut ist oder nicht so gut ist. Und ich würde sagen, wir fangen mal einfach an an. Aber natürlich fangen wir mit dem Kleber an. Ich glaube nicht, dass wir mit Rasierschum oder so anfangen. Also mit dem Kleber. Ich frage mich wirklich, wie mein Slime nachher wird. Ich hoffe, der wird sehr gut. Und riecht der genauso wie andere Kleber oder riecht er anders? Riecht anders. Anders? Also hier ist echt viel drin. So, als nächstes nehmen wir Natron, wie wir das schon kennen. Und übrigens Leute, lasst mal ein Like da, wenn ihr auch Slimes mit, weil ich mag die einfach, ohne den kann ich gar nicht leben. Aber Mama hat auch mal einen Slime gemacht und ich finde den so cool, weil Mama hat noch nie einen Slime gemacht und das ist mega cool geworden. Danke. Bitte. Hat auch Spaß gemacht, mit dir Slams zu erstellen. Ja, ich habe Mama auch geholfen. So, als nächstes nehmen wir Rasierschaum. Eigentlich weiß ich nicht, ob wir die wirklich brauchen, aber ich nehme die jetzt. Sieht nicht. aus wie Schlagsahne. Mhm, sag ich auch immer. Das ist doch Schlagsahne und nicht Rasierschaum. Jetzt verändern wir das. Denn ich habe ja nur so einen ganz kleinen Behälter und ich glaube nicht, dass da alles reinpasst. Aber ich habe ja noch einen Behälter. Der größer ist als der, ne? Ja. Uh, flüssig. <lacht> okay, jetzt nehmen wir diese Farbe. Das ist Gold oder was ist das ja, für eine Farbe? Ja, das ist Gold, halt mit sehr kleinen Blitzen. Oh Mann, das mag ich nicht bei einigen Acrylfarben. Man drückt nicht und dann kommt da schon Farbe raus. Kann ja alles sauber machen. Ist ja kein Weltuntergang. So, das verrühre ich jetzt noch sehr gut. Jetzt nehmen wir meine gute Kompaktlinsenlösung. Die sind wirklich richtig gut. Okay. Entweder ich habe zu viel Kleber reingetan oder zu viel Rasier schon. Aber egal. Hat da noch was wird? Doch. Hast du eigentlich äh, die Anleitung mal hier durchgelesen, wie das funktioniert mit dem Kleber? Vielleicht darf er ja bestimmte Marke von Kontaktlinsenlösung nicht haben. Na, ja, das ist eigentlich ja immer egal. Also, ich habe eine Idee. Wir lassen den jetzt mal 10 Minuten ruhen und dann gucken wir mal, was daraus wird. Also, wir sehen uns nach 10 Minuten. So, die 10 Minuten sind jetzt vorbei. So ist er jetzt geworden. Ich glaube, wir haben den falschen Aktivator genommen, aber zum Glück habe ich noch einen und den werden wir jetzt ausprobieren. Hier habe ich den schon hingestellt. Jetzt probieren wir das aus. Und Hauptsache nicht zu viel. Egal. Alles hier rein. So. Und jetzt... Oha! Meinst du, da wird noch ein Slime raus? Ich versuche es mal mit den Fingern zu vermischen. Mach das mal. <lacht> sieht das aus wie ein Slime? Es kann noch ein Slime werden. Also ich glaube daran. Die Hoffnung stirbt zuletzt, stimmt? Vielleicht haben wir wirklich den falschen Aktivator genommen. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus als hier. Oh, sieht anderen. aus wie ein Teig. Stimmt, sieht aus wie ein Teig. Da wo wir Kuchen, äh, diese Kekse gemacht haben. Mh, hm. wow. Der ist mega gut bis jetzt. Also, ich finde, der ist mega gut geworden. Ich glaube, ich packe ein ganz kleines bisschen. Was hier schon? Und das hat was gebracht? Keine Ahnung. Oder das bringt was? Keine Ahnung. Aber der ist halt auch mega gut. Also, ich finde den Slime gut. Der ist nicht schlecht. Da ist gar nichts hart. Ich finde den richtig, richtig gut. So macht der Geräusche. Sehr gut. So eine Blase, zwar nicht so gut, aber egal. Und mal gucken wir jetzt die Rose von ihm an. Ich finde, die sieht mega schön aus. Jetzt ist die Rose weg. Und so lässt sie sich schmieren. Aber nicht jedes Leim sind so gut in Schmieren, deswegen ist es nicht so schlimm. Und merkst du den Unterschied äh, zu gewöhnlich, also zu den anderen Bastelklebern? Oh ja. Was ist an dem Kleber anders? Ich finde an diesem Kleber viel besser, dass dieser Slime macht sehr coole Geräusche. Hört mal. Und nicht jedes Slimes machen das so von normalen Kleber. Und der lässt sich einfach richtig, richtig gut ziehen, macht gute Geräusche und das machen auch nicht alle Kleber. Und ich finde den einfach so. Also Evelina, was haben wir heute gelernt mit dem Slime-Kleber, denn das ist ja wirklich neu für uns. Wir haben ja noch nie so mit einem Slime-Kleber gearbeitet. Bitte kläre uns auf. Also wir haben hier diesen Slime-Kleber genommen und für diesen Slime-Kleber braucht man auch einen Slime-Aktivator. Also wirklich nur für den Slime-Kleber auch immer schön Slime-Aktivator verwenden und der ist mega gut geworden. Und ich finde, der sieht auch aus wie ein Teig. Ja, weil wir die Farbe verwendet haben. Ja. Hätte man eigentlich noch ein bisschen mehr Gold tun können, aber... Gelb ist auch sehr schön. Finde ich. Das ist nicht gelb, das ist Vanille, finde ich. Ja. Oh! Vanilleeis. Ja. Leute, ich will mal jetzt mit meinem Slime versuchen, was früher richtig auf TikTok bekannt war. Erstmal machen wir hier Augenbrauen. Dann die Augen... Dann die Nasenlöcher. Das soll so gesagt ein Schweinchen sein. Und dann kommt der Mond. Und er ist so... Er oh, ist so richtig geschockt. Und jetzt ist eine Wurst hier. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie wir einen neuen Kleber ausprobiert haben. Und wenn ja, dann lass einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Weil wenn du meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du nie meine neuen Videos. Und du bist dann in meine Familie. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und ich werde jetzt hier weiterspielen mit diesem wunderschönen Slide. Oh.